Ich bin Conny und heute spielen wir mal das neue Sonic Speed Simulator Update. Das Update hat es echt in sich, aber schaut es euch selber an. Viel Spaß! Okay, was haben wir hier? Metal Madness Event, okay? Dann ist hier das Metal Madness Boss Event. Dann haben wir hier... Ui, warte mal. Den Skin von Tails will ich haben. Dr. Robotnik hat Chao gefangen. Irgendeinen scheinbar. Und nutzt deren Lebenskraft, um Metal Sonic zu powern. Bitte hilf mir, ihn zu befreien. Wir können ihn umprogrammieren, um sich uns anzuschließen. Okay, ich muss 3000 Mysterious Ops sammeln. Okay, ich muss Metal Sonic dreimal besiegen. Und ich muss ein Rennen in einer Minute 20 schaffen. Das will ich machen. Na gut, wer ist es das? Race hier? Metal Sonic Event. Ist es das das Rennen? Ich guck da einfach mal rein. Guck mal da rein. Ich glaube, das hier wird der Bosskampf sein, oder? Ui, da ist Metal Sonic. Ah, ah, ah. Und jetzt bin ich hier. Und das Rennen geht los. Oh, hier sind sogar Hindernisse platziert. Alles klar. Aber das Rennen, das wird, glaube ich, ziemlich einfach. Ja. Oh, obwohl die Hindernisse sind jetzt teilweise ein bisschen böse platziert. Vor allem hier. Hier durfte ich nicht springen gerade. Sonst wäre ich in die Bomben rein. Oh Gott. Nein. Ah. Nein. Ich hatte noch zu viel Momentum. Ich will aber nicht von meinem Gas runterlassen. Okay. Okay. Machen wir. Oh, nee, 31 Sekunden. Jetzt muss ich nur noch warten, bis ich meine Boosts bekommen kann. Alles klar. Oh, ach, die muss ich einsammeln. Ich dachte, das sind Bomben. Nein, die muss ich einsammeln. Oh Gott, sag das doch. Oh, na gut. Ich dachte, das wären Hindernisse. Na gut, die wollten es einem wahrscheinlich doch nicht so schwer machen. Please, ich habe ich hab richtig versagt. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich schaffe das Rennen nicht rechtzeitig. Ich schaffe das Rennen nicht rechtzeitig, Leute. Aber ich dachte, das wird ein Hindernis. Ich bin nicht aus, weil die waren so dunkel. Die sahen aus wie Bomben. Naja, ich habe perfekt den ganzen Orbs gedodged, von denen ich 3000 haben muss. Eigentlich ist das cool. Eigentlich ist das cool, wenn man hier dann so eine Strecke. Oh, Ich habe schon wieder nicht geschafft. Wenn man hier dann so eine Strecke hat, die man ablaufen kann, wo die dann auch überall platziert sind. Die darf ich aber nicht berühren. Ich brauche mehr Speed. Ich schaffe diesen einen Sprung nicht. So, als ob ich es in unter einer. Obwohl, nee, das waren 80 Sekunden. Okay, ich habe es nicht in unter einer Minute 20 geschafft. Ich würde das Rennen gerne nochmal spielen. Das war schlecht von mir. Das war echt schlecht von mir. Jetzt aber mit der passenden, schnellen Musik. Und jetzt geht's einfach ab. Jetzt muss ich den Bomben auch nicht mehr ausweichen. Jetzt kann ich die einsammeln, weil ich weiß, dass das sammelbare Objekte sind und keine Bomben. Oh, das war knapp. Hier muss ich abbremsen, weil sonst wäre ich da reingelaufen. So, und dann einfach rüber. Hui! Okay, jetzt schaffe ich das Rennen auch so viel besser, weil ich jetzt alles ein bisschen schneller genommen habe. Ich war nicht mal schnell. Ich habe viele Sachen jetzt schlecht genommen. Aber das Rennen schaffe ich jetzt easy. Es sei denn, ich versage an irgendeiner Stelle noch voll. Es kann sein, dass ich jetzt noch richtig versage irgendwo. Oh, die, wie hier zum Beispiel. Warum bin ich hier gesprungen? Warum springe ich hier? Ich springe in das Feld rein. Okay, Leute, ich, ich versage doch. Es tut mir leid. Schon wieder, was war das denn? Oh, oh, ich nehme die ganzen Sachen nicht so, wie man sie nehmen soll. Ich habe versagt. Obwohl, das war, glaube ich, tatsächlich unter 1 Minute 20. Ja, ja, wow, du bist richtig schnell. Das war nicht schnell. Ich habe versagt. Okay, ich würde das Rennen gerne noch einmal spielen. Das Rennen macht eigentlich Spaß. Ich hatte ein bisschen Angst, als ich gehört habe, das wird so sein wie das, ähm, Knuckles. Wie ist das? Treasure Knuckles Event. Hab vergessen, wie es hieß. Aber eigentlich ist es ganz nett. Oh Gott. Ich krieg das Rennen hier auch nicht hin. Vielleicht sollte ich das mit einem Controller spielen. Weil da kann man dann so ein bisschen leichter steuern. Nein, zu hoch. Boing. Und boing. Und. Ich bräuchte halt wirklich ein bisschen. So ein kleines bisschen. So ein Klitzebisschen. Nur ein Klitzebisschen. Nur ein Klitzebisschen, nur ein Klitzebisschen mehr uh, Speed. bräuchte. Nein, nein. Ah. Komm schon. Ja, das ist auch wieder schlecht gelaufen. Na, ne? ja, Mein bin ich nicht Letzter. Ne, ich bin Erster. Ich bin schneller als Sonic. Gute Arbeit. So, Sonic sollte ich dreimal besiegen, ne? Ich kann ja auch Replay-Race. Ach, dann kann ich es mir an die Replay-Race. Okay. Gut, machen wir es nochmal. Your Speed has been zapped by Metal Sonic. Also, mein Speed ist für dieses Rennen hier festgelegt. Wenn das Speed für dieses Rennen hier festgelegt... Also, ich weiß nicht, ob es das bedeutet. Aber wenn das der Fall ist, dann schafft man doch manche Sachen gar nicht. Na, ja, vielleicht soll man manche Sachen noch gar nicht schaffen. Sondern beim Bauen haben die Leute gedacht, ja, könnte man machen. Und dann haben sie sich gedacht, ach, ist doch egal. Es kann natürlich sein. So, Sonic hat mich überholt, aber ich werde den jetzt auch wieder überholen holen. Da vorne ist er, da rechts. Warum darf er eigentlich fliegen? Ich muss hier rennen und er darf fliegen. So typischer Sonic-Moment. Nein. Ich habe gedacht, ich schaffe das. Aber ich will jetzt mal die obere Strecke nehmen. Ich will jetzt mal die obere Strecke nehmen. So, please. Und okay. Jetzt habe ich. Nein, als ob ich da reingeflogen bin. Darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Ich wollte jetzt einmal die andere Strecke nehmen. Bin da rein. Na gut. So, das haben wir schon mal genommen hier. Das war schlecht. Den oberen Ring kannte ich nämlich nicht mehr nehmen. Den habe ich vorhin schon genommen. Ah, nein. Als ob. Als ob. In der Luft kann man halt nicht abbremsen, so, sondern nur in eine andere Richtung. Lenken, das ist immer richtig komisch. Das ist sein Rennen, er macht die Regeln darum. Nein, es ist nicht sein Rennen, es ist mein Rennen. Ich mache die Regel. Als ob ich den Ring nicht bekommen habe. Habe ich den Ring bekommen? Wahrscheinlich nicht. So wie ich mich kenne, habe ich ihn nicht bekommen. Und das hier schaffe ich auch nicht. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen vom Gas runtergehen. Und komm, jetzt laufen wir mal rechts. Rechts lang. Oh, ist ja richtig schlecht, hier rechts lang zu gehen. Es Ist ja richtig schlecht. Oh Gott, warum habe ich das getan? Es ist ja so eine Zeitverschwendung. Warum? Nein! Ich hätte hier außen auch noch rumgekommen. Das wäre auch interessant gewesen. Aber ich bin jetzt so weit hinten. Oh Gott. Oh Junge. Ich bin aber so weit hinten. Oh, oh Gott. Hier fliege ich auch wieder genau in das Feld rein. Aber immerhin sammle ich ein bisschen was Schönes ein hier. Ja. Ich glatt. Doch überall gegen. Also, das Rennen hat schon eine Schwierigkeit. Man kann hier jetzt nicht so einfach durchspeeden, wie man möchte, als ob ich Sonic überholt habe. Wie langsam ist Sonic denn kurz vor dem Ziel? Er ist so kurz vor dem. Was? Also, das Rennen ist dafür gemacht, dass man gewinnt. Selbst wenn man schlecht ist. Aber das Rennen bietet auch ein paar Passagen, wo man gut sein muss, um sie überhaupt zu schaffen. Dafür bin ich zu schlecht. Und wir gehen erstmal wieder zurück zu Green Hill. Bonnie, Felix will, dass du zurückkommst. Mmh, ich komme zurück. Alone. Was wollt ihr? Yoo! Yo, ah, Habt ihr schon das neue yeah. Sonic Speed Sim oh. Update gespielt? Nee, und werde ich auch nicht. okay, werde ich doch. Aber es nee, nee, ist besser nicht. als nee, ich das dachte. Man nicht. hat wieder drei nee, Aufgaben. Nee. Eine Aufgabe ist wieder sammeln, die anderen Aufgaben machen aber Spaß. Und diese Spoiler, letzte Spoiler. Aufgabe. Alter, du, spoilers. nee, nee, du, Hashtag du spoilerst. Nimm neue Hashtag an von dieser Spoiler. Du Spoilerst. Spoiler. Hashtag Spoiler in den Chat. Hashtag Spoiler in den Chat, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Selber Spoiler. Hashtag Spoiler von einem Auto halt, ne? Ja. <lacht> Seid ihr high? Nee. nee aber meine 20. Nachbarn denken das. Ja, meine Nachbarn denken das auch. <lacht> Nachbarn hassen diesen Trick. <lacht> <lacht> mir ist gestern aufgefallen, dass ich mir fast sicher bin, dass meine Nachbarn mich bei allem hören können. Ja, <lacht> ja, hey, Weil ich habe meinen ja. Nachbarn gestern gehört, wie er sich rasiert hat. Ja, ich weiß, wenn ich, ich höre meine Richtung. Nachbarn auch immer, obwohl alles so voll leise ist. Ja. <lacht> Warum sehen meine Haare so weird aus von der Seite? Kennt ihr das, wenn eure Haare durch das Headset so runtergedrückt sind? Kannst ja, du aber immer. die äh, ja, halt? das ist weird halten? Ach Junge. Warum bist du überhaupt wieder hierher gekommen? Ja, wenn du schon wieder aber, das Spielverderber bist. Aber Defianik ja. hat geschrieben, Felix will, dass du zurückkommst. Nee, Defianik hat sich getäuscht. Mit wem redest du noch außer Felix? Ach, mit einem Niemand. Braucht dich nicht interessieren. Äh, Junge, hallo, mein Name Junge, ist, ist Junge. Ist Junge. Ich zocke auch gerade übrigens. Paul ist auch ein Zocker. Ein wahrer Wir sind alle Zocker. Ein richtiger Zocker. Ein richtiger Zocker hat eine Wasserflasche Zocker, neben Zocker, sich Zocker. stehen, um sich anzusprühen. Nee, du bist einfach nur, Nein, ein, du bist nur ein Neider. Ja, das machst du nur aus Neid. Neider. Also ich hab immer noch keine 64.000er nicht ich? könnt, oder was? Ja. Nee, du bist neidisch. <lacht> Neider. Generell. Neider, Bobo, Neider, jetzt. Neider. Mach mal ready hier, Bobo. Bobo, Eggman hat etwas in der Chemiefabrik fallen lassen. Es läuft immer noch. Okay, ich kaufe mal Kauf mal eck Ne, kaufe ich nicht. Ich habe heute schon 650 Robux ausgegeben, ihr könnt mir bla, mal bla, bla. ganz schön. Bla, bla, bla. Verlos mal Gamepässe bitte, Felix. Ja, verlos mal Gamepässe, Felix. <lacht> Bitte verlos. Jetzt mach bitte einmal. Hey Paul, kann, kannst du mal einen Sieg um Roblox Felix. machen? Ach komm, Dominik. Dominik. Dominik. Auch mal nix. Nenn dich ja, jetzt das ist bei gut. deinem echten Namen. Dominik, bitte mach das jetzt. Warum ist deine Beschreibung so lang? Dass, äh, die, die Sachen sammeln sich halt an über die Zeit, weißt du? Oh, cool. Über das Empyreion Update. Work. ich Word. Word. Word. Boom. Word. Ba -boom, ba -boom. Hier ist eine Karte, so eine Disk. Es Discounter. sind nur dieselben drin in meinem Server, was ist denn da los? Ich, ich hab 22 von 100 Disks. Ha, stell dir mal vor, es sind immer dieselben Leute auf dem Server, was soll ich tun? Ich noch nicht, sagt der Lucy Boy. Der Lucy. Ja, Lucy Boy, ja, der Lucy, der Lucy. Boy. Ich bin jetzt aber okay, erstmal wieder man. weg, das Update weiterspielen, ja. Ja, bla bla bla. Bla bla. Okay. Wir spielen das Update weiter. Hast du dieses Hotdog-Event gemacht? Nö, habe ich nicht gemacht. Ich habe es gespielt, ich hatte Spaß, aber ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich brauche doch nicht alle Skins. Ich werde das hier wahrscheinlich auch nicht zu Ende spielen. Sonic Speed Sim kann man halt spielen wegen Spaß, schnell und so. Aber ich habe doch jetzt schon einen Skin, der mir gefällt. Ich mag Tails halt. Tails sieht, sieht cool aus, deswegen nehme ich das auch so an. Ich mache jetzt einmal hier Redeem, please. No XP bekommen. XP bekommen bringt mir nicht so viel, wenn ich Max-Level bin. Gehen wir mal wieder zum Ereignis. Aber diesen Skin hier von Tails, den hätte ich gerne. Kann ich bitte diesen Skin haben? Stell dir vor, den Skin gibt's nicht Charakter. Das hier? Ich hoffe. Ich hoffe, dass ich den kriege. Wer weiß. Jetzt müssen wir aber erstmal wieder zurückkommen zum Spawn. Und von hier aus dann zurück zu Green Hill. Ich finde die Events zu schwer. Meinst du das Event hier? Ja, es ist auf jeden Fall schwerer als... Also hier muss man nicht einfach nur stupide sammeln, sondern muss tatsächlich mal was machen. Ich finde es eigentlich gut. Ich finde auch nicht so schwer, weil ich habe ziemlich schlecht performt im letzten Rennen und war trotzdem noch relativ gut dabei. Ich würde mal gucken, wie viel von diesen Kügelchen kann ich denn so sammeln. Sonic sagt, äh, äh, alle Events. Na, die anderen Events waren nicht schwer, sondern einfach nur langwierig. Und das mochte ich an den Events nicht, weil es zu lange dauert. Bei diesen Fünfern kann man immer nur einen mitnehmen. Vielleicht zwei, wenn es gut läuft. Aber. Oder? Ja, zwei kann man mitnehmen. So. Aber. Bringt ja nichts. So, kann ich jetzt hier rechts irgendwie rüber springen? Hier auf die Rails und dann... Nein! Ah! Ihr wollt doch nur auf die Rail. Machen wir nochmal. Ha, ah, ich hab sie bekommen. Ah, komm, ich habe jetzt nach ein paar Rennen 249 von 3000. Es geht eigentlich. Es geht, wenn man, wenn man das ein bisschen spielt. Aber 2000 fände ich angemessener. Und mal, hier haben wir jetzt diese Rail von außen. So kommt man auf die Dinger rauf. Ich verstehe. So, jetzt lernen wir auch langsam mal die anderen Strecken, die man so gehen könnte, wenn man es drauf hätte. Oh, das war schlecht. Das war sehr schlecht von mir. Das hier müsste ich machen. Und dann schaffe ich da mal wieder nicht gegen. Vielleicht, wenn ich mehr Speed an der Stelle habe. Was war das denn eben? Aber Sonic ist halt so weit hinter mir. Guck mal, da hinten. Und er wird hier kurz vor dem Ziel richtig langsam. Wo ist er? Da hinten kommt Sonic. Da ganz hinten kommt er. Uh. Und er wird immer langsamer. Der lässt einen richtig Zeit. Können wir die hier noch mitnehmen? So. So. Und jetzt fliegt er dagegen. Und ist tot. Wir haben Sonic getötet, Leute. Wir haben es geschafft. Yay. Noch einmal. Noch einmal rennen. Komm, wir machen ihn fertig, Sonic. Ah. ah. Komm ran. Ich mache dich sowas von fertig. Und bam. Dem habe ich es gegeben. Hat keine Chance gegen mich. Kapiert. Und Mist. Ich dachte, ich kann schnell abspringen. Aber es hat nicht funktioniert. Aber man kann halt immer hier die Dinger mitnehmen. Dritt, dritt. Oh, das war schlecht. Dritt und dritt. und das war schon wieder schlecht. Was ist los hier? Hä? Ah. Ich habe vergessen, S zu drücken, nachdem ich gedrückt habe. Hey, sind aber gar keine Bälle mehr, die ich mitnehmen kann. Was soll das denn? Wie ich am Anfang gedacht habe, das sind Bomben. Aber die sehen halt wirklich aus wie Bomben. Mein ich, ich weiß nicht. In, normalerweise kennt man ja in solchen Roblox-Spielen auch gar nicht... Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder gesprungen, obwohl ich gar nicht musste. Normalerweise kennt man in Roblox-Spielen ja gar nicht so viele Hindernisse auf einmal. Dementsprechend macht es ja Sinn, dass das keine Bomben sind, sondern sammelbare Sachen. Aber in anderen Videospielen wären es wahrscheinlich Bomben gewesen. Ja, immer außen an den Dingern vorbei, dass die dann gar keine Probleme mehr machen. Und da habe ich es gar nicht hochgeschafft. Okay. Please. Na, immerhin. Und, und, und nein. Aber ich werde das Update hier, das Pet, äh, das Pet Simulator. Das Sonic Speed Simulator Update auch nicht zu Ende spielen. Weil ich bin nicht wirklich interessiert an dem Sonic Skin. Es würde. Ich hätte schon gerne den Tail Skin. Und es könnte sein, dass man den Te Tail Skin vielleicht freischaltet. Das wäre ziemlich cool. Also, falls ihr diesen Sonic Dings, wie heißt der hier? diesen crowd reward skin haben wollt, dann spielt das Update auf jeden Fall durch. Und wenn ihr den Skin haben wollt, ich meine, er existiert offensichtlich, der ist hier 3D animiert. Wenn ihr so einen Tail-Skin haben wollt, dann probiert's aus. Ich meine, was anderes als probieren könnt ihr es ja auch nicht. Ich hoffe, den gibt es. Aber ich glaube nicht. wir gucken, weil das ist wirklich der Tag Sonic. Das hier könnte er sein, ne? Das könnte er sein. Nee, da ist ein Rock, ist er nicht. Das ist er nicht. Nee, das ist er nicht. Schade. Naja. Ich mache jetzt nochmal ein Rebirth. Gönn mir nochmal ein bisschen Erfahrung hier. Hopp, hopp, hop, hopp, hopp, hopp. Ein bisschen schneller werden. Und würde dann sagen, es reicht dann auch mit dem Sonic Speed Simulator. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao.